Zu meiner eigenen und zu äh, anderen Hochzeiten. Jens ja, haben wir noch. So, dann natürlich, äh, wenn du unterwegs bist mit Fahrrad, hast du ja nicht viel Platz. Und so eine Pulle Schnaps, so die ganze Pulle, äh, macht natürlich, äh, verdrängt natürlich viel Platz. Da brauchst du natürlich na, na, mehr. Ja, ist doch klar. Ja. Ist doch immer sehr dünn und dadurch passt da auch viel mehr drin. Das ja, ist wohl wahr. Und jeder genau, sieht doch, so schnell keiner brauchst du von der X. da X. schaut mal manchmal, was da all drin passt, okay. Siehst du, Ecke hab's noch nie benutzt, das Ding. Klassisches äh, Geschenk für die Hochzeit. Genau. Ja, LKT noch zur Hochzeit also. Zu meiner eigenen und zu äh, anderen Hochzeiten. So, dann kommen wir zum absoluten Nonplus-Ultra Geschenk. Was auf jeden Fall jedermann braucht zu Jantag. Tag. die Kronkorkenpistole. Die Kronkorkenpistole? Die, die KKP. Das ist demnächst.